Transportradproduktion in Sachsen, ein Zukunftsfeld. Äh, da hatte ich große Bedenken und habe mir bis vor einer halben Stunde auch überlegt, wie kannst du nun Produktion in Sachsen, also neue Industrie beginnt, Arbeitsplätze, überall werden Lastenradproduktionsstätten entstehen. Wie komme ich da drum rum? Wie komme ich auf, auf die Anwendung? Wie komme ich auf unser Lastenrad, auf unser E-Bullet? Und äh, da fiel mir dann eben folgende Sache zu ein, ich habe früher ähm, im Schweinezüchterland äh, Südoldenburg gelebt, in Kloppenburg. Äh, dort gab es 1980 drei funktionsfähige Kornwindmühlen, wohlgemerkt. Und ich habe damals einen Rotor auf dem Dach meines Vaters angebracht, angeleitet von einer losen Zettelsammlung. Wir starten mit Windenergie, 82. Dafür wurde man wirklich ausgelacht und diese absurde Maschine auf dem Dach meines des Autos, meines Vaters, war natürlich auch nur ein Lacher. Hätte man damals gefragt, welche Impulse gibt denn nun diese Windindustrie, die du da auf dem Dach hast, für die Beschäftigung in Niedersachsen? <lacht> <lacht> ist ein sehr frühes Stadium und ich glaube auch, dass man merkt, wie viel Herzblut Idealismus da dran hängt bei den Leuten, die die produzieren. Dass das eine Frage ist, die ich nur in Ansätzen beantworten kann. Ich habe ein paar Zahlen rausgesucht, einige haben Sie schon gehört. Und zwar beginne ich mal in Asien. In Asien ist das Lastenfahrrad ja eigentlich Standardtransportmittel, also sowohl für Güter als auch für Menschen. Das sieht man, sobald man sich so eine Stadt vorstellt, sieht man zu 70 Prozent Zweiräder, Roller, elektrische Roller, Dreiräder, Rikshas. Und da ist uns als Thema vor allen Dingen ein Projekt ins Auge gefallen, das nämlich die Republik Philippinen 500 Millionen US-Dollar bereitstellt, von der Bank of äh, schlag mich tot. Das Projekt heißt »Market Transformation through introduction of energy-efficient electric vehicles«. Diese Investitionen tätigen die Philippinen nicht etwa nur zur Verbesserung der Luftqualität, sondern sie erhoffen sich 80 Millionen US-Dollar Ersparnis an Erdölimporten, vor allen Dingen aus den USA. Das ist ja mal ein Programm, was eine gewisse Größenordnung hat, um alternative Mobilität zu fördern. In diesen Megacities kommt man insgesamt zur Einsicht, dass weder der Individualverkehr noch das innerstädtische Transportwesen mit Pkw, Lkw zu bewältigen sind. An dieser Stelle möchte ich bescheiden darauf hinweisen, dass eins unserer elektrischen Bullets sich bereits in Singapur befindet. Ich bete als Produktionsmitarbeiter darum, dass es läuft in Singapur und keine, keine Macken kriegt. Und wir beten natürlich auch darum, dass nicht bald Hunderte dieser E-Bullets aus China auf unseren Markt äh, dann <lacht> unerwartet kommen ein Markt für die hier hergestellten Elektrolastenräder oder auch deine Lastenräder, denke ich, ist in China oder also in China, Indien nicht zu erwarten. Ich hatte vor einigen Monaten einen Investor in Berlin auf unserem Gelände, am Euref Campus, und er sagte, als er 4000 Euro hörte, two cars. <lacht> das können wir nicht ganz mithalten. Jetzt komme ich aus dem Asien, komme ich auf Europa. Am Beispiel Kopenhagen, ähnlich wie du, ich habe etwas andere Zahlen. Und zwar habe ich hier, also auf 500.000 Einwohner, 19.000 Lastenräder. Das würde bedeuten, in Deutschland, in Chemnitz, dass 9200 Lastenräder das Straßenbild prägen würden. Vielleicht können Sie mir sagen, wie viele es bis jetzt sind. Ernsthaft. Das erste Mal hier, was würden Sie schätzen? Wie viele Lastenräder? Hat jemand schon mal einen Lastenfahrer in Chemnitz gesehen? <lacht> ja, also jetzt mal 50. Also ich weiß, dass es zumindest eins geben muss. Bitte? Die Post hat ja schon mal welche. Die hat ja. welche. Ja, gut, dann haben wir schon mal vielleicht 50 vielleicht Stück. Jetzt so an die 20 oder so? Ja. und das geht auch noch mal ganz deutlich in den Kollegen rüber, ich glaube, so, ich habe mit Markt, Marken sowas nicht viel im Kopf, das ist nicht da, wo ich herkomme, beruflich, aber ich glaube, jedes verkaufte Lastenfahrrad schafft Bewusstsein, da gibt es eine neue Möglichkeit, das heißt dann wirklich Konkurrenz belebt das Geschäft, wenn ihr mal 20 Stück laufen, werden vielleicht wirklich irgendwann äh, 9000 verkauft sein und dann kann man vielleicht davon sprechen, dass in handwerklicher, also in kleinen und mittelständischen Unternehmen, diese Räder hergestellt werden. Vielleicht auch einmal wieder die Rahmen, denn die Rahmen, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber unsere Rahmen sind entworfen in Dänemark von einem Typen, der so nach Christiana passt. Also jemand, der auch aus einer alternativen Szene kommt und versucht, auf einem hohen Level diese Rahmen in Thailand fertigen zu lassen. Aber Rahmenbau ist bei dir, glaube ich, auch kein Thema, nicht oder? Ist das schon so weit, dass in Sachsen naja. den ersten Rahmen vollautomatisiert aus dem 3D-Drucker dann doch wieder konkurrenzfähig? Das, das wäre denkbar. Ja. Also irgendwann wird dann vielleicht werden wieder in Sachsen oder in Deutschland Rahmen produziert. Im Moment sind die Menschen da im Osten äh, nach 30, 40 Jahren Erfahrung auch besser als wir im Rahmenbau, so wie ich aus der Szene höre. Wenn man das 40 Jahre macht, Aluminiumrahmen, dann sind die einfach ziemlich gut. Ja, jetzt kommen wir auch zu ein paar Gründen nochmal zum Einsatz von Lastenrädern. Da hast du mir netterweise schon einige Dinge vorweggenommen. Also Luftverschmutzung natürlich durch Verbrennungsmotoren, der Verkehrsflächenbedarf, keine Parkplatzprobleme. Das Verhältnis äh, Fahrzeuggewicht-Nutzlast ist um den Faktor 100 besser. Und außerdem, ich schreibe es eben, dokumentiert das Lastenfahrrad sehr anschaulich äh, also ein Statement zur Schonung unserer Ressourcen und ein aktives sportliches Lebensgefühl im Gegensatz zum 8 Liter Auto mit, mit dann einem Päckchen drin, was 100 Gramm wiegt, was dann zur Post gefahren wird. Ja, und jetzt wollte ich eigentlich auf unser Projekt zu sprechen kommen, was unsere Firma sehr maßgeblich mit auszeichnet. Ein Projekt, was durchs Bundesumweltministerium gefördert wird und wurde, äh, begleitet durch das Deutsche Institut für Luft- und Raumfahrt. Jetzt könnte man dieses Foto zeigen. Also im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums sind 42 elektrische Lastenräder bei neun städtischen Kurier- und Expressdiensten installiert worden. Die Gründe dafür sind natürlich, dass das Bewusstsein für eine klimafreundliche City-Logistik geschaffen werden soll. Wir können mit diesen Rädern 100 Kilo transportieren. Das war auch die Anforderung. Das Projekt hat im Juli 2012 begonnen und wird noch, also wird noch bis Juli 2014 dauern. In Berlin oder noch Oktober hinaus? Dieses Projekt, ich weiß es selber, weil ich die Fahrer damit warte. Und zwar warte ich die Fahrer in München, in Leipzig, in Leipzig noch nicht, aber München, Düsseldorf, Bremen, Hamburg und Berlin. In Berlin stehen zum Beispiel 14 dieser Bullets, die etwa acht Wochen im achtwöchigen Intervall einen Service kriegen, dass also die Elektrik überprüft wird, Batterien. Und äh, dazu ist natürlich zu sagen, dass das die erste große Studie ist zum äh, professionellen Einsatz elektrischer Lastenfahrräder in Innenstädten. Und wir sind auch eigentlich die erste Firma, die in diesem größeren Umfang äh, mit Lastenfahrrädern, Kurierdiensten äh, zur Verfügung steht mit ihren Fahrrädern. Die Herausforderungen an das Transportfahrrad waren natürlich die Bremsen, was ausschließlich spezielle hydraulische Scheibenbremsen waren, verstärkter Rahmen, verstärkte Speichen. Wir haben Laufleistungen einzelner Fahrer bis 2000 Kilometer pro Woche. Das tracken wir mit einer App auf, auf dem iPhone, die man dann also auf einer Karte nachlesen kann. Also zwischen 90 und 120 Kilometer ist die Leistung, die Kuriere auf diesem Fahrrad bringen. Die sagen so, ich kann auch ohne Motor, aber nur drei Stunden, dann wird mir das zu viel. Das ist die Größe, die ich von den Fahrern höre. Mit Akku fahren die von morgens 8 bis abends 18 Uhr. Es sind natürlich in diesem Projekt extreme Witterungsbedingungen getestet worden. Das betrifft dann Reifen, das betrifft die Batterien, das betrifft das Laden der Batterien. Da haben wir Erkenntnisse. Wir haben schnell die besten verfügbaren Reifen installiert. Da gab es natürlich Probleme bei solchen Laufleistungen, die eigentlich ein Auto macht. Es waren dann unplattbare Reifen von einer Firma hier, wollte man nicht nennen jetzt. <lacht> naja, und äh, dazu, was kann man dazu noch sagen? Also, unsere Erkenntnisse sind, dass die Kurierdienstunternehmen zum einen bei Großveranstaltungen in Berlin oder Dresden, wenn Straßen gesperrt sind, oft die einzigen sind, die noch durchkommen dass sie schneller liefern können. Wir haben eine Transportgeschwindigkeit, ich weiß es zufällig aus London von, von 5 km/h. Und, äh, die Dinger sind schneller als 5 km/h, die fahren dann im Schnitt 17 bis 20 km/h. In der Spitze fahren sie natürlich offiziell 25, einige ein bisschen drüber <lacht> im Unterstützungsmodus. Äh, da möchte ich auch jetzt dann kurz darauf eingehen. Wir haben ein neues Projekt, was in der Entstehungsphase ist. Und zwar wollen wir dieses Fahrrad auf 45 Stundenkilometer beschleunigen. Ich habe einen ersten Versuchsträger auch hergestellt. Ich finde es sehr schnell, 45. Vielleicht einigen wir es auf 35. Also die Forderung der Kuriere, wahrscheinlich auch von DHL und der Post ist, wir wollen noch schneller sein. Wir wollen dann eben, also wie so ein Autoscooter durch die Innenstädte mit unseren Fahrrädern und den Autos dann auch in der Geschwindigkeit endgültig äh, das Zepter aus der Hand zu nehmen. Ich, ähm, ist ein Projekt, das gefördert wird durch das Bundeswirtschaftsministerium, auch wieder in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut Luft und Raumfahrt, mit der TU Dresden und äh, der Binova, einem, Fahrrad, einem neuen Fahrradzulieferer aus Dresden. Ja, das war jetzt also das Projekt, ich ersetze ein Auto. Ich wollte jetzt an der Stelle eigentlich auch nochmal so ein schönes Beispiel hervorheben, wie du das mit diesen kilowattstunden hast, das ist total wichtig, weil dieses Kilowattstunde, Ampere-Stunde, Coulomb und, und Wattstunde und Joule und Liter Benzin, diese Größen, mit denen können viele halt im Bereich Elektromobilität noch gar nicht gut umgehen. Ich habe ein Beispiel, das Päckchen mit dem Auto zum Briefkasten, das kann man mit dem E-Bike 400-mal günstiger machen, energetisch. Das bedeutet zum Beispiel, dass sogar der Vergleich, ich fahre doch mit Muskelkraft und fahre doch noch ökologischer, nicht mehr stimmt. Das bedeutet, 20 Kilometer Fahrradfahren verbraucht mehr Geld, am Beispiel von Käse übrigens. Ich glaube, es waren irgendwie 50 Gramm Käse oder 60 Gramm Käse, die man dann braucht, um 20 Kilometer Fahrrad zu fahren. Das lässt sich sehr leicht nachrechnen. Und äh, die 20 Kilometer sind halt mit einem E-Bike energetisch, also das Zauberwort ist ja auch bei euch jetzt Energieeffizienz, nicht mehr sparen, sparen, sparen, sondern Energieeffizienz, so günstig beim E-Bike, dass ich also die 20 Kilometer für, weiß ich nicht, 3-1 Cent Strompreis bekomme und der Käse würde halt entsprechend dann schon Frage des Käse. die Frage des Käses ähm, Euro 50 kosten, um diese Strecke zu bewältigen. Ich, äh, wir haben ja das grundsätzliche Problem in der gesamten Elektromobilität, dass ein Liter Benzin 11 Kilowattstunden enthält, an thermischer Energie. Das würde bedeuten, wenn man es mal umgekehrt sieht. Hätte ich ein Fahrrad mit einem Kilo Benzin, einem Kilo Benzin pro Elektrofahrrad, könnte ich mit dem Fahrrad wie weit fahren, mit dem Elektrofahrrad, wenn ich die Energie nutzen könnte? 4000 Kilometer. Das ist wirklich schwach. Das liegt daran, dass das Verhältnis an Nutzlast beim Fahrrad, das Fahrrad wiegt vielleicht 25 Kilo. Und wir haben mittlerweile Energiedichten im Kilo, ein Kilo Akku von bis zu zwei, 2000 Watt, so die Spitzenleistung, die ich jetzt kenne. Und da ist, glaube ich, eine Menge Zukunft drin in der Konstellation. Leichtes Fahrrad, Elektromotor mit 90% Effizienz und eben höheren Akkukapazitäten. Nochmal kurz zu dem Fahrzeug unserer Firma. Wir haben also Gewicht 45 Kilo bis 48 mit Akku. Wir haben ein Gesamtgewicht bis 250 Kilo. Also Fahrer plus Zuladung, Höchstgeschwindigkeit 25. Wir können es aber offen schalten für Privatgelände. Also wenn eine Firma hat und möchte damit die Kugellager durch die Wegen kutschieren, können wir es auf 32 offen machen, schon in der jetzigen Version. Gegen Unterschrift, ich benutze das nur auf Privatgelände. Ähm, <lacht> Und vielleicht ist noch ein bisschen zu sagen zum Produktionsstandort in Sachsen, wo wir ja im Moment fünf Mitarbeiter beschäftigen, dass dort zwar Teile verbaut werden, die nicht alle aus Deutschland kommen, aber dass diese Teile eine, eine Wertschöpfung erleben vor Ort, dass wir also Stecker austauschen, wir knipsen dann die Stecker aus dem Osten ab und machen deutsche Modellbaustecker dran, die das dreifache aushalten. Wir haben eine eine eigene Akkukonfektionierung, wo wir das Akku in der Größe genau bestimmen können. Wir lassen Akkus anfertigen bis 64 Amperestunden. Das sind dann 2 kW Energiemenge. Moped im Vollgas, eine Stunde hat man dann an Bord. Was ja schon mal eine ganze Menge ist, also wenn man sich das vorstellt. Ja, und die Gründe für unseren Produktionsstandort, da fällt mir noch ein, dass wir natürlich von der Sächsischen Aufbaubank ein Förderprogramm in Anspruch genommen haben. Ein kleines, was uns ein bisschen geholfen hat, die gewaltigen Investitionen. Wir haben also eine riesige Halle angemietet, wir haben große Büroräume angemietet, wir haben fünf Leute eingestellt. Und da soll ich nochmal auch hier an die Politik nochmal richten, dass der Verwaltungsaufwand für so eine ganz kleine Firma doch so groß ist, dass es sich bald gar nicht mehr lohnt, diese Anträge zu stellen, weil Monate vergehen und nicht weiter produziert wird, weil nur noch Leute an den Anträgen sitzen. Und dann kommt irgendwann nach einem Jahr ein paar Tausend Euro und das ist schon wieder gar nicht mehr so sinnvoll. Also es müsste für kleine Unternehmen. Also BMW hatte halt mein Bruder sagt mir wir haben im Krankenhaus zwei Leute, die kümmern sich um Anträge, nichts anderes. Und wir haben halt nicht jemanden in der Firma, der sich um Anträge kümmert. Das hat BMW vielleicht, wir haben das nicht und dann vergeht sehr viel Zeit und man macht doch natürlich Fehler in diesen AZK, AZA, Antrag auf Ausgaben auf Ausgabenbasis und die Formulare und die Gesamtvorhabensbeschreibungen, die, die wie nennt man das die Finanzpläne? Das ist sehr viel gewesen, auch im neuen Projekt. Wir haben natürlich günstige Mieten da, wo wir jetzt sind. Wir sind in der Nähe von Glashütte. Wir dürfen Glashütte sagen, ist aber eigentlich ein Vorort von Glashütte, Schlottwitz. Und äh, dann möchte ich noch erwähnen, dass wir eben in einem Gebäude sind mit einem eigentlich aus dem Schwabenland kommenden Automobilzulieferer. Und in diesem Unternehmen ist eine neue Firma gegründet worden, die Binova. Die Benova entwickelt einen neuen Mittelmotor in Zusammenarbeit mit uns und wir haben vor, diesen Motor in unserem Bullet zu implementieren. Und wir warten im Moment eigentlich darauf, dass dieser Motor lieferbar wird. Das hat der Motor hier vorne im Rad hat eigentlich den Vorteil, nach meiner Meinung, dass er fast unkaputtbar ist. Es ist eine permanente rechte Synchronmaschine. Das heißt, der bewegt sich eigentlich nicht mehr als in Ihrem eigenen Fahrrad. Das ist nur anders aufgebaut. Das einzige Teil, was verschleißt, sind die Lager. Diese Motoren sind also 100 Stück sind auf der Straße. Und von 100 Motoren hatten wir glaube ich ein oder anderthalb, die irgendwie nicht mehr so wollten. Und ansonsten tauscht man da nur das Lager Motor und hat keine Reparaturen. Ja, und die Löhne sind auch ein bisschen günstiger in Stuttgart als in Stuttgart. Das war sicherlich auch noch ein Grund hier nach Sachsen zu gehen. So, Punkt 5, unsere Ideen und Anregungen für die Politik. Also nach meiner Auffassung brauchen wir für die Wiederbelebung, also die Renaissance des Lastenrates in Deutschland ähnlich dem EEG, einen Willen der Politik, diese neuen Mittel der urbanen Mobilität zum Durchbruch zu führen. Also etwas, was so neu ist, also was ich habe erzählt, wir haben winzige Verkaufszahlen, wir haben fast noch keinen Markt für, für Lastenräder, geschweige denn für elektrische Lastenräder. Da muss also nach unserer Meinung geholfen werden, diese Dinge ins Bewusstsein der Menschen zu bekommen. Ob das Lastenfahrrad ein Zukunftsfeld wird, liegt daran, wie sehr die Bevölkerung die neuen Möglichkeiten dieses Transportmittels begreift und annimmt. Hat ja auch schon gesagt, Transportfahrzeug für Familien und Kinder, Autoersatz für den Großeinkauf, Fahrzeug für Kurierdienste. Unser Beispiel: ich hätte da ein Auto, Fahrzeug für Handwerker. Umgesetzt ist da bereits bei uns jemand, ein sehr interessanter Mensch, kann den Namen nicht nennen, ist ein Kunde, der stellt Schilder auf für Fahrradwege und hat sich, glaube ich, für 250 Kilometer Akkus einbauen lassen, das hat man noch nie, also der, dieser Herr stellt Fahrradschilder auf mit unserem i nicht? dann gibt es einen Schornsteinfeger im Ruhrgebiet, der mit diesem Ding äh, Schornsteine reinigt, dann gibt es einen Tischler, dieses, dieses Tischler-Video findet man auch bei der Deutschen Welle, äh, der spricht sehr schön, wie er morgens so an der Siegessäule kurft und sagt dann, das gibt mir noch so einen schönen Moment, statt im Auto mit dem Lastenfahrer die Kunden zu bedienen. Und es gibt einen Baumpfleger, der also mit dem Lastenfahrer seine kleinen Sägen oder vielleicht auch eine Motorsäge transportiert und die Bäume in Parks betreut. Wie kann es gelingen, dass sich ähnlich wie in Kopenhagen und teilweise auch schon in Berlin ein neuer Trend zum Lastenfahrrad in ganz Deutschland entwickelt? Die Bevölkerung von den Vorteilen eines Lastenrades zu überzeugen, hat die Politik nach meiner Meinung zwei Möglichkeiten. Erstens durch den Einsatz von Lastenrädern für staatliche Dienste der Städte und Kommunen. Beispiele: Pflege, Parks von Bäumen, Säuberung der Straßen und Parkanlagen, also so Müll, Müllsammellastenfahrrad. Was ich da schon gehört habe, finde ich eine gute Idee. Ich habe auch schon gesprochen mit den Leuten in Berlin. Die sind noch am Zögern, verhalten interessiert das Einsammeln von Problemabfällen man schafft ein tolles Bewusstsein, wenn wir sagen wir können mit einem Lastenfahrrad die gesamte Stadt Chemnitz von Quecksilberbatterien befreien. Nicht nur, dass das Ding dann die Dinger abholt da passen ja viele rein von diesen giftigen <lacht> sondern auch die Menschen würden dann sehen auf dem Fahrrad, wir tun was was doppelt in die richtige Richtung geht ja. und dann habe ich hier noch der Fahrzeug für Stadtverwaltung. Sie können dann ihre Akten auch äh, hin und her transportieren und Druckaufträge. <lacht> äh, der Staat hätte so eine Vorbildfunktion und äh, würde zur Nachahmung anregen. Die zweite Möglichkeit, wie im "Ich ersetze ein Auto"-Projekt geschehen, äh, bedeutet, dass der Staat in Pilotprojekten äh, direkt in die Privatwirtschaft äh, hineinfördert. Und zum Beispiel, wir haben jetzt so Zusammenschlüsse von Buchgeschäften, die am selben Tag ausliefern wollen. Die sagen, Amazon macht am nächsten Tag. Wir machen an diesem Nachmittag. Wir können mit einem Fahrrad in Tübingen, Firma heißt Osiander, machen, glaube ich, 40 Millionen Umsatz. Wir liefern nachmittags. Sie bestellen in Tübingen ihr Buch vormittags und wir liefern aus bis 16 Uhr. Ob das alles sein muss, weiß ich auch nicht. Aber, aber sie können das eben und ähm, sehen dann auch äh, auf dem Fahrrad eben den Namen ihrer Firma stehen. Und äh, ja, dass eben weitere Kurier- und Postdienste umsteigen auf Lastenfahrrad. Und das kann man fördern und sagen, ihr kriegt das mal ein Lastenfahrrad, dann habt ihr eins, dann benutzt ihr es und dann kann man es sehen. Ja, schon. Ja. Oh, jetzt kommt noch ganz kurz, das war es auch dann als Schlu äh, Schlusslacher hier. Wir warten äh, auf den Altmaier. Ach, der Altmaier, hat habe vergessen, glaube ich nicht. Also ich habe <lacht> an einer Stelle geschrieben, dass äh, das gar nicht so einfach ist, unser Fahrrad zu fahren. Es hat nämlich so eine Schubstange. Man kann das Vorderrad nicht sehen, muss sich daran etwas gewöhnen, aber der Altmaier, der, der hat das probiert und der hat das auch eigentlich ziemlich gut hinbekommen. Also ist. <lacht> Das ist auch ein echtes Foto. Ich weiß nicht, ob das andere noch besser hinkriegen. Das wollte ich eigentlich fragen. Mit dem Lastenrad. Das ist ein bisschen Schwierigkeit. Fuß, der eine Fuß ist nicht auf dem Pedal. So, jetzt kommt noch, noch mal zu den Autos zurück. Er lächelt. So, Aufklärung der Bevölkerung über Elektromobilität im Zweiradbereich. Es besteht ein gewaltiger Aufklärungsbedarf über die neuen Möglichkeiten von E-Bikes und Lasten-E-Bikes. Dafür reicht ein Hinweis auf deren Existenz nicht aus. Unsere neuen Konzepte zur Mobilität wollen erklärt werden.